Tja, leider muss ich dieses Video machen und um, for my English friends, I will give you English information on this video after the German version. Okay, thank you. And, ja, leider muss ich dieses Video machen und um, heute ist etwas passiert, was um, die Blockchain-Welt und die Cryptocurrency-Welt in Europa in die Steinzeit versetzen wird. Ähm, der sogenannte Lichtensteiner Blockchain-Akt ist verabschiedet worden und trotz Intervenieren auf höchster Ebene, ähm, wir haben Briefe dorthin geschrieben und wir haben Kontakt mit denen gehabt, ähm, ist es ohne Gegenstimme angenommen worden. Ähm, das betrifft logischerweise auch Malta. Ich habe damals mal gesagt, ich bin zur Malta-Konferenz nicht gegangen, weil ich das boykottiert habe wegen dem Regelwerk, aber das, was jetzt rausgekommen ist, nach drei Jahren Arbeit am Lichtensteiner-Akt wo eben halt auch ähm, Vertreter wie ich gehört worden sind. Ähm, muss ich sagen, wir sind am Ende. Zumindest das, was es angeht, wenn Menschen von außerhalb in die Blockchain- und welt gehen wollen und keine Background-Informationen haben, also jetzt nicht schon so fortgeschritten sind, wie ihr das seid. Das heißt, wir werden unheimlich viel Aufklärungsarbeit leisten müssen, um die Menschen dort rein zu bewegen. Das ist ein Schritt in eine Richtung, die ähm, absolut fatal ist. Was genau ist jetzt eigentlich so fatal an dieser ganzen Lichtensteiner Blockchain-Akt? Es ist nichts anderes, dass man, dass der Staat oder der Europa es geschafft hat, Bitcoin und Blockchain zu zentralisieren. Und das sieht wie folgendermaßen aus. Ich werde euch hier unter dem Post ein Foto reinlegen, damit ihr seht, wie das funktioniert. In Zukunft wird alles, was versendet wird, also ähm, also die, ich sag mal so Firmen und ähm, Gewerbe dürfen Bitcoin akzeptieren und auch Tokens akzeptieren als Zahlungsmittel, Austauschmittel oder was auch immer. Man redet von einem sogenannten Token-Container. Was bedeutet das? Ähm, letztendlich, alles, was wir haben, Securities, Tokens, ähm, alles, alles, was es gibt, okay, in der Kryptowelt, wird erst an eine zentrale Stelle den Regulatoren geschickt und diese müssen ein Approval geben. Sei das heißt, es mit anderen Worten, ich habe ja immer geschimpft, dass XRP zentral ist, weil die sechs oder sieben Stellen haben, wo, ähm, wo Leute ähm, ähm, ein Approval machen dürfen für die Transaktion. Hier haben wir es an einer Stelle gebündelt. Alle sämtlichen Transaktionen werden an diese Stelle geschickt. Wie soll das funktionieren, fragen sich jetzt viele. Es ist relativ einfach. Wenn ihr mit ähm, Gewerbe in Zukunft mit Bitcoins oder irgendwas zahlen wollt, müsst ihr ein dediziertes Konto, ein, ein Konto haben, ein ganz bestimmtes. Und zwar möglicherweise, <lacht> sie werden nur Exchange-Konten zugelassen. Das heißt, ihr solltet registriert. Das heißt, dann wird geprüft, ähm, woher ihr eure Bitcoins bekommen habt, woher ihr eure Kryptos bekommen habt. Es wird ähm, geprüft, wohin das Ganze gehen soll. Und ihr müsst einen Bericht darüber machen. Das wird automatisch aufgezeichnet und ähm, am Ende des Jahres wird es dann irgendwie sowas geben, wie ein Report für die Steuer oder sowas, wo ihr das deklarieren müsst. Das wird ähm, automatisch kommen. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, ja, wenn überhaupt eine Adoption stattfinden soll in Kryptocurrencies, und wir uns immer freuen, dass irgendwelche Händler jetzt Bitcoins annehmen, die meisten Leute werden mit Kryptos jetzt nicht mehr bezahlen. Das heißt, es wird tatsächlich ein Asset werden in irgendeiner Form. Also jetzt die Akzeptanz bei den Händlern ist so nicht mehr möglich. Nur noch unterm Ladentisch. Und schade ist eigentlich daran, dass wir hier in den USA natürlich daran arbeiten, dass wir alle an einen Tisch kommen. Deswegen bin ich ja auch hier und habe hier die ganzen Projekte laufen. Ähm, schade, dass die EU einen Alleingang gemacht hat, ähm, nicht weiter auf die Einwände eingegangen ist und ähm, es ist schade, dass dieser Gedanke einer zentralen, dezentralen Welt völlig zerstört wird dadurch. Das heißt also, jetzt kaufen sich Leute eben halt Bitcoins, sind völlig reguliert, völlig überwacht und das wird zunehmen, weil ähm, von außen vielleicht Leute teilnehmen wollen. Aber dieser, dieses, diese eben halt den, den, den, den Vorteil, den man durch Kryptos hat, eben halt, der ist komplett vernichtet. Und es ist nicht nur die Kryptos, es ist Blockchain-Technologie allgemein. Blockchain-Technologie soll die Drittinstanzen ausschalten und es ist nicht mehr der Fall. Alles, was er auf der Blockchain jetzt macht in Zukunft oder was mit der Blockchain zu tun hat, muss in Europa durch diese zentrale städte gehen und genehmigt werden. Das bedeutet, dass diese Technologie sich in den nächsten 100 Jahren nicht durchsetzen wird, solange dieses Ding da sein wird, denn Firmen werden nicht gewillt sein, in Zukunft eine Technologie zu ähm, akzeptieren, wo sämtliche Transaktionen, die sie intern in ihren Firmen machen und so weiter und so weiter und mit Au Außenwirkungen haben, über eine zentrale Regulationsstelle geleitet werden müssen. Das wirft das zurück. Ich habe damals schon gesagt, was ähm, mal daraus gekommen ist. Ich habe das Regelwerk gelesen und äh, mit dieser Maßnahme obendrauf ist das Ganze auch noch wasserdicht. Das Ganze wurde ohne Gegenstimmen angenommen und ähm, das ist zurzeit das Ende der Blockchain-Geschichte, wie wir sie halt eben kennen. Das bedeutet, wenn ihr Leute reinhaben wollt, jetzt müssen, und das ist das, das, ist das größte Problem, was wir jetzt haben, jetzt können Leute noch Kryptos kaufen. Es wird in den nächsten Monaten so sein, dass eure Kryptos, die ihr an Börsen habt und an Exchanges habt, dass diese eingefroren werden. Und dann müsst ihr einen Report ausfüllen, wo die herkommen, wo ihr das Geld dafür habt und erst dann könnt ihr sie wegsenden. Die Frage, die große Frage, die man sich stellt, ist in diesem ganzen Ding, die Leute, die da neu reinkommen, die werden gar keine andere Möglichkeit mehr haben, denn ihre Funds sind von vornherein, die sie gekauft haben, gelockt da drin. Ja, und es wird dann so sein, dass zum Beispiel Händler später ein Netz aufbauen und diese Wallets irgendwo registriert werden und ihr könnt nur noch an diese Wallets senden. und habe kaum noch die Möglichkeit, private Wallets einzubringen. Das sind so Schritte, die, die nach und nach in, äh, integriert werden. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass die Kryptogemeinde ähm, ja, blind wird, sage ich jetzt mal so, und tatsächlich abtaucht. Das ist eine andere Möglichkeit sehe ich im Moment nicht. Ähm, Vermittlungsversuche können erst dann wieder stattfinden, wenn tatsächlich die Leute ihr Geld verstecken und anfangen, ja, pf, äh, im Hintergrund zu operieren. Ähm, anders ist es nicht möglich, die Regierung jetzt im Moment zum Umdenken zu zwingen. Das ist ein riesen Impact, der gemeinschaftlich mit den Zentralbanken ausgearbeitet worden ist, um das Ganze eben halt nachzuvollziehen. Chain Analysis, die Firma hat da sehr groß mitgespielt in diesem ganzen Ding. Das hat einen ein, ein riesen Einfluss auf das, was jetzt in Zukunft passiert. Und das hat was mit der Adoption zu tun. Wir alle warten darauf, dass die Händler Bitcoins akzeptieren, Litecoins akzeptieren und was immer, ja. Das wird um Jahre zurückgeworfen werden. Es wird tatsächlich so sein, wie wir das in China erlebt haben, beziehungsweise in Japan erlebt haben. Es muss sich eine Gemeinschaft aufbauen, von mindestens, was weiß ich, zwei Millionen, drei Millionen Menschen in Deutschland, in Österreich und um das weiß ich wo, die anfangen, eben halt aus ihrem privaten Wollens gegeneinander zu tauschen und sich ähm, Waren zuzuschanzen und äh, damit zu bezahlen. Weil anders wird es nicht mehr möglich sein. Ihr werdet äh, kaum noch, ähm, in dem Moment, wo ihr Geld aus eurer. Ähm, Exchange rausbewegen wollt, müsst ihr ein klares Statement abgeben, wo dieses Geld hingeht. Man kann dann immer noch tricksen, das ist nicht das Problem. Aber die meisten Menschen werden das nicht machen und werden dann wieder diesen Eindruck bekommen, dass äh, Bitcoins doch irgendwie anrüchig sind und sowas. Das heißt, diese ganze Aufbauarbeit, die jetzt gemacht wird, wird äh, dadurch stark vernichtet und ähm, ja, ich kann also nur sagen, das, was da passiert, ist das große Scheiße. Ja, ähm, das wirft auch die gesamtlichen Blockchain-Entwicklungen zurück, ähm, gerade was es angeht, äh, große Firmen in Enterprise-Modellen mit Blockchain zu versorgen. Ähm, diese ganze Aufarbeit, sage ich jetzt mal, ähm, kaum eine Firma, wie gesagt, wird bereit sein, den, ähm, ihre ganzen Geschäftsbücher, die sie dann eben halt äh, auf einer Blockchain halt offen zu legen und dann in Echtzeit über eine zentrale Stelle prüfen zu lassen. Das, ähm, das wird ähm, das wird ein Riesenchaos geben. Und ähm, ich kann euch nur sagen, dass es... Ähm, Nichts, worüber man lachen sollte. Ich packe euch den Link da unten rein. In dem Link seht ihr dann auch ein Foto und könnt das dann auch nochmal nachlesen, das Ganze. Es ist, ähm, es ist wirklich ähm, ernst zu nehmen, dieses Thema. Das ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, ach ja, und dann gehen die Kryptoaner halt eben alle über den Coin-Mixer und sowas. Nein, die Realität sieht aus, dass zum Beispiel Zcash, der wer blind ist, nur 20% die Funktion des blinden Sendens äh, benutzen und der Rest ist zu faul, den Scheiter umzulegen, was man so ganz blöd sagen, ja. Und ähm, genauso ist es mit der Technologie. Wir können Bitcoin komplett anonym bewenden mit Coinmixer und äh, mit Wasabi und so und, und, und in den VPN einschalten, aber wer macht das denn? ist mal ganz ehrlich, das machen, das machen ein paar Leute, die Angst haben ja, und die ähm, Bedenken haben, aber der Rest, äh, der, der schert sich, kümmert sich nicht drum. Ja? Und ähm, genau deswegen sollte man das jetzt hier auch wirklich sehr ernst nehmen und ähm, das nicht von der Hand weisen, was hier gerade passiert ist. Das ist ähm, wirklich, das hat wirklich einen richtigen Einschnitt und ähm, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen auch komplett auswirken. Es gibt jetzt eine Karenzzeit, bevor das aktiv wird. Und ähm, ja, also ich kann nur jedem raten, der noch irgendwo an der Börse Geld liegen hat, er sollte oder sollte sollte, sollte es runterholen, sollte die letzten Tradings beenden und jetzt erstmal ein, zwei Monate abwarten. Weil es wird wirklich dazu kommen, dass ähm, überall, wo ihr Geld tauschen könnt, die Konten wahrscheinlich dann eingefroren werden, sobald ihr in Europa seid oder sowas, das kann auch, und das sage ich jetzt auch für alle, die jetzt ihre Bitcoins über, über Bitwalla zum Beispiel ähm, benutzen auf einer Debitcard oder sowas. Es kann Auswirkungen darauf haben, dass auch dort immer wieder Formulare ausgefüllt werden müssen, wo habt ihr die Kryptos her und sowas. Es kann tatsächlich dazu führen und, ähm, ja. ja, das ist es. So, scheiß 3. Also, na gut. Es wird sicherlich Lösungen drum geben. sagen wir mal so, die Szene wird nicht untätig bleiben, aber es dauert halt. Ne? Und das ist jetzt eben halt das, was ich immer gesagt habe. Ich glaube, wir driften langsam in die Phase rein, wenn Bitcoin 100.000 kriegt, dass die Menschen tatsächlich Bitcoins als Zahlungsmittel, als direktes Zahlungsmittel akzeptieren und nicht mehr in die Exchange gehen. Und ähm, vielleicht ist das das Momentum gewesen, was es braucht. Okay, von meinen englischsprachigen Freunden hier: um, What happens? The Lichtensteiner Act of Blockchain is um, ratified and. Um, um, they passed the um, government and so uh, what we see is actually that the um, control is like in a token container. So what does it mean? Every transaction you do from your side to, um, to uh, for example paying something or support a company with tokens and buying tokens or whatever happens is going through a container and this is regulated it means all transactions in the crypto world will be centralized and um, needed approval. So likely this is coming back to the Stone Age. And the problem with the Stone Age is that we see here a big problem in the the Steiner Act um, because there is no privacy and um, I recommend you urgently um, get away your funds from the cryptocurrency exchanges and take away the money out of the trading stocks you have at the moment because it seems likely that they will freeze their accounts there and um, it is um, I would say it is um at the moment a hard discussion um when the European Parliament come together in Liechtenstein to um accept and acknowledge this thing. They worked three years on it, and um, a lot of crypto specialists like me were talking to them, but they didn't listen to them. So it was likely that the US will also accept these rules. And um, you see, sending everything through a container to check out. Um, the benefits of um, blockchain and cryptocurrencies has gone for good. That means at the end of the day, um, everything is controlled, and you will have dedicated, you will have dedicated accounts. That means um, if you want to do business and you want to pay, a, um, for example, a car seller with your cryptos, you have to use special accounts that uh, verified, and then they track all the transactions until the payment is finished and you have to declare where the money is coming from where you paid the bitcoins and litecoins and whatever you use um, where it is going to and how many business you have done with the sky the bitcoins are going to for example you want to send your bitcoins out of your um, um, exchange after buying bitcoins to your private wallet you have to make a declaration who is the wallet owner and something like that before you can send and even at that moment they can send. no we do not like that you send your funds to a private wallet and block you from sending so you see um this is a very heavy impact and it is ratified and it is um clarified All after three years, um, no one was um, against this vote, and um, yeah, now uh, it seems that the crypto community must go blind. Um, yeah, we have to the reality, and that's the bottom line. The reality um, does not use the mechanism to get anonymous. So, for example, um, we talk about using a VPN, using Wasabi for a coin mixer, and then get rid of um, the government's tracking yeah but how many people does this technology use? Um, I li likely know one. Um, a, lo a lot of people we saw that Setcash um, cash has the opportunity to make your transaction blinds but you have to make a, a check on the box <coughs> that you want to send a blind transaction and what we likely see is only 20% of the users um, uses this check box 80 persons are visible and um, it's the same if we do not learn how we can escape from that and we do not uh, want to um, have education in that. Say, visit the Satoshi school or whatever you want to go um people are lost and um the more new people want to come into the bitcoin and blockchain space they do not know about the rules They buy their bitcoins or whatever on the exchange and then they are locked in there and have to f fill out all the things and you was t and you have t told them before oh it's a free world it's decentralized and something like that and then they finally come to the conclusion that it's not decentralized um that's a problem so we have more work to do with the people getting them uh, into the privacy wallets and something like that And um, until our system for KYC for free uh, access to Bitcoin is coming out next year, um, it is a long time that, uh, until that, you know, and <clears throat> so be careful, take take your funds away from, from the exchanges, from, from the trading platforms where you are actually, because um, I would say these rules will be settled in likely one month. And we do not know how they act on these uh, exchanges and something like that and lock up the funds. So you should be aware urgently about taking your funds out at the moment. Wait for two months, three months, what happens outside there, listen to the news carefully um, what is going on and then decide whether you go on or not. But um, if you're trading and everything is fine for you and you missed the point where they shut down the accounts and you haven't got any idea how to get out your funds and you do not want to uh, clarify where you have the funds from where the money is coming from where you paid your bitcoins to trade or something like that and you do not want to have to all act at all you should likely um, yeah leave them now okay and um, I will put the report and the picture how it works and uh, uh, beneath that um report here and um yeah you should make your own opinion about it but it is really serious uh, yeah and it concerns me a lot and um finally um we will find a solution for people going that maybe buying your bitcoins is pucks full but there are 20 interest fees in there or something like that and it's a it's not that common what we want to use in the future um, but likely there will be some solutions people working on that um, maybe this is the hot kick people need to accept bitcoins directly as a payment without having an exchange. So even if you use debit cards based on Coinbase or bitwala or whatever you use, maybe they get an impact in there that the next time you want to exchange your funds, that you have to de de de uh, declare where the funds coming from. And Yeah, I see the um, strong wind is blowing and the advantages of blockchain, cryptocurrencies and the decentralized system and a way it's now like you have a ripple system, you know, and this is um, awful, really awful. Sad to say that, sad news and um, yeah, keep on moving. The cryptocurrency space will turn around, but um, it needs time. Okay, thank you.